In der nächsten Frage geht es um familiäre Beziehungen. Was kann ich in dieser Situation machen? Ich bin seit 21 Jahren mit meinem Ehemann verheiratet. Eigentlich haben wir eine vertrauensvolle Beziehung. Die Liebe zwischen uns ist vorhanden. Ich helfe meinem Ehemann bei seiner Arbeit. Gemeinsam besuchen wir Seminare sowohl zur energetischen als auch zur geistigen Entwicklung. Wir studieren beide die Lehren unserer slawisch-arischen Ahnen und haben unsere Lebensweise positiv verändert. Aber in regelmäßigen Abständen erreichen mich Gerüchte über seine Untreue. Entweder besucht er Prostituierte oder er geht fremd mit wesentlich jüngeren Frauen. Das kränkt mich sehr. Das Doppelleben meines Ehemannes kann ich mir nicht erklären. Ich habe versucht, die Ursache in meinem Inneren zu finden. Vergebens. Was stimmt nicht mit mir? Was kann ich machen, um für meinen Ehemann wieder attraktiv zu sein? Die Ehe zu erhalten, scheint mir aussichtslos zu sein. Solche Situationen trifft man heute öfter. Unter anderem, weil die Mehrheit der Frauen ihre Bestimmung nicht weiß. Als Beispiel fragen Sie mal heute junge Frauen, warum sie heiraten wollen. Nur die wenigsten werden euch diese Frage richtig beantworten. Meistens heißt es, weil es so in der Gesellschaft üblich ist und weil das alle so machen. Das heißt, sie wissen gar nicht, wozu sie heiraten. Wenn man seine Bestimmung wissen würde, dann gäbe es solche Probleme nicht. Es gibt sechs Verpflichtungen einer Frau. Es gibt 64 Künste, die eine Frau beherrschen muss. Wenn sie das alles beherrscht, dann wird der Mann nicht einmal dran denken, fremdgehen zu wollen. Er wird andere Frauen nicht einmal ansehen. In den Weden gibt es dazu einen Vergleich. Die Frau ist wie ein Boot inmitten eines Ozeans. Der Mann ist derjenige, der an den Paddeln sitzt und dieses Boot auf dem Ozean des Lebens steuert und voranbringt. Wenn das Boot robust ist, alles ist gut geschmiert, es trinkt kein Wasser in das Boot hinein, wer wird dann solch ein Boot freiwillig verlassen und nach einem anderen Boot Ausschau halten? Wird das irgendjemand machen? Wenn die Frauen ihre Bestimmung wissen werden, wenn sie ihre Verpflichtungen erfüllen werden, dann werden sich solche Probleme umgehend auflösen. Man muss bei sich selbst anfangen. Genauso müssen auch die Männer bei sich selbst anfangen. Wenn der Mann auf dem Boot richtig rudert, wenn er sich orientieren kann und wenn er genau weiß, wohin das Boot fahren muss, dann wird er am sicheren Ufer ankommen und das Boot ebenfalls. Sowohl der Mann als auch die Frau werden zur Vollkommenheit gelangen. Genau dafür ist die Familie da. Sie besteht aus zwei Hälften, aus einem Mann und einer Frau. Der Mann muss also seine vorgeschriebenen Verpflichtungen erfüllen und die Frau ihre vorgeschriebenen Verpflichtungen. Wenn wir aber mit Hilfe von Eigendünkel sagen, ich habe aber diese Verpflichtungen und die Frau hat diese, dann wird die Familie selbstverständlich zerfallen. In diesem Fall kann es keine Harmonie geben. Was ist echte Liebe? Echte Liebe ist nicht Sentimentalität, nicht Anhänglichkeit und auch nicht Lüsternheit. Sehen wir uns die etymologische Bedeutung des Wortes Liebe an. Auf Russisch heißt Liebe, Ljubow', Es ist zusammengesetzt aus drei Wortsilben. Diese Silben stehen für drei Wörter. Лю steht für люди, bedeutet Menschen. Bo steht für bagov, bedeutet Götter. Und vi steht für "ведающие", bedeutet Wissende. Das Wort Liebe bedeutet Menschen, die den Willen der Götter kennen. Damit sind Menschen gemeint, die die Naturgesetze achten und befolgen, welche in den Veden von unseren Ahnen aufgeschrieben wurden. Genau das ist Liebe. Wenn wir diese Gesetze nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was Gott ist, dann wird es keine Liebe geben. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, dass ich und mein Vater ein und dasselbe ist, und jeder, der unsere Kultur kennt, weiß das, ich bin eins mit meinem Vater, das bedeutet Stammgöttlichkeit. Was ist Stammgöttlichkeit? Alexej Wassiljewitsch Trichlebow benutzt in seinem Vortrag den Begriff Rodobosje. Es ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern aus dem Wort "Rod", was Stamm bedeutet, und Boje, was Gott oder Göttlichkeit bedeutet. In der heutigen deutschen Sprache gibt es keinen existierenden Begriff mit einer gleichen Bedeutung. Für die Übersetzung des Begriffs rodo wurden, wie im Russischen, ebenfalls zwei Wörter zu einem Begriff zusammengefügt, dem Begriff Stammgöttlichkeit. Stammgöttlichkeit bedeutet Verehrung Gottes über die Verehrung seines Familienstammes, seines Volkes und seiner Rasse, Stammgöttlichkeit ist nicht Monotheismus und auch nicht Polytheismus. Stammgöttlichkeit ist das Verständnis von der Einheit über seine Vielfalt. Es ist ein wesentlich tieferes Verständnis der Welt als über monotheistische oder polytheistische Philosophien. Ich bin eins mit meinem Vater, das bedeutet Stammgöttlichkeit. Ich bin ein untrennbares Teil der Natur. Ich bin die Natur. Ich bin der Familienstamm und außer mir gibt es hier niemanden. Ich bin für alles verantwortlich. Wenn ein Mann und eine Frau auf Grundlage der Vernünftigkeit handeln, kann es dann zu solchen Schweinereien kommen, frage ich euch. Wenn jeder seine vorgeschriebenen Verpflichtungen dem Ehepartner gegenüber erfüllt und wenn jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist. In den Weden steht geschrieben, dass die Familie die beste Schule ist. In einer Familie ist die Evolutionsentwicklung am besten. Jedes Familienmitglied ist wie ein Spiegel für uns. Das ist der Vorteil einer Familie. Wenn ich mir also meine Ehefrau ansehe, dann ist es so, als ob ich in einen Spiegel schaue. Wenn ich falsch gehandelt habe, dann wird mir das durch die Ehefrau umgehend gezeigt. Ich dachte mir, ich bin so ein cooler Typ, kann alles, weiß alles, aber nein, dem ist nicht so. Und die Ehefrau zeigt mir, wo ich mich geirrt habe und wo ich falsch gehandelt habe. Und ich sehe, jawohl, es ist tatsächlich so. Und ohne die Ehefrau hätte ich das überhaupt nicht gemerkt. Genauso ist es auch mit den Kindern. Ich dachte mir, ich bin so ein toller Vater, aber Moment mal, irgendetwas stimmt nicht. Mein Kind benimmt sich schlecht, fühlt sich nicht gut, entwickelt sich schlecht, irgendetwas mache ich falsch. Meine Enkelkinder, mein Vater, mein Großvater, das sind alles Spiegel, durch die wir uns selbst betrachten müssen. Auf diese Weise erfahren wir uns selbst. Könnt ihr euch einen besseren Trainingssimulator ausdenken, wo wir uns selber von der Seite betrachten können? Es ist bequem, einen fremden Menschen zu lieben, aber versucht mal eure Familie, eure Verwandten zu lieben. Durch sie werdet ihr euch selbst sehen. Das ist Familie. Wir aber denken, dass wenn wir die Familie zerstören, sie verlassen oder fremdgehen, dann wird alles besser. Das kommt alles von der Unwissenheit. Wenn jedes Familienmitglied die Vorteile des Familienlebens verstehen würde, würde er das dann alles zerstören? Das kommt alles von der Unwissenheit. Weil wir in unserem Leben Eigendünkel benutzen, anstatt Vernünftigkeit zu praktizieren. Wir haben vergessen, wofür die Familie da ist, wofür der Familienstamm da ist, wofür das Volk da ist, wofür generell unsere Welt da ist. Das kommt vom Eigendünkel. Jeder hat seinen Standpunkt und jeder kriegt seine Fußtritte.